Herzlich Willkommen zum Horrorschocker Blair Witch. In Blair Witch spielen wir den ehemaligen Polizisten Alice, der sich mit seinem treuen Schäferhund Bullet auf die Suche nach einem verschwundenen Jungen macht. Nicht ganz optimal ist, dass uns die Suche in die Black Hills Forest führt, wo auch die Blair Witch Hexe dem Mythos nach ihr Unwesen Alice ist sehr traumatisiert und immer wieder plagen ihn Blackouts und Flashbacks. Einzig sein treuer Begleiter, Bullet, beschützt ihn davor, nicht komplett den Verstand zu verlieren. Aber kann Alice seinen Augen noch trauen? Was ist real und was ist Einbildung? Es wird Zeit, es herauszufinden. Hey Leute, ich hoffe, diese, diese Nachricht erreicht euch. Ich sollte vor zwei Wochen ein Spiel testen. Patrick bat mich darum für die Oculus Classic für die Hockeys schon was aufzunehmen und seit zwei Wochen während ich in diesem Scheißwald rum ich weiß nicht mehr wo ich bin überall sind Geräusche und ich habe das Gefühl irgendwas irgendwas verfolgt mich Leute ich weiß nicht mehr weiter wenn ihr diese Nachricht bekommen solltet ich konnte auf keinen Fall in diesem Fall blühen. Bleib da.